lange spielen müsst ihr uns ein Zeichen geben wir wissen nämlich nicht wie lange wie lange das alles hier dauern darf das darf dauern. das darf dauern